Dazu gucken wir uns zunächst noch einmal das Ablaufdiagramm an, wie es aussah, bevor wir von dort in Richtung Registermaschine gegangen sind, also wie wir es noch relativ abstrakt, ohne konkrete Programmiersprache formuliert hatten. Von hier aus wollen wir nun einen anderen Weg gehen, der uns nicht in Richtung Registermaschine führt, sondern in Richtung JavaScript. Tatsächlich ist das sogar ein Stückchen einfacher. Wir beginnen natürlich wieder am Start und der erste Block besagt Eingabe von Basis. Das schreibe ich nun ähnlich wie in der Kurzschreibweise des letzten Videos, aber auf Englisch als Read Basis. Das soll bedeuten, wir lesen irgendwie einen Wert vom Benutzer ein. Das wird tatsächlich gar nicht ganz so einfach sein, wie ich das hier gerade darstelle und wir werden darüber gleich noch einmal einen kleinen Moment nachdenken müssen. Fürs Erste nehmen wir das einmal so hin. Der eingelesene Wert wird natürlich nicht in einem Register gespeichert, wie wir das bei der Registermaschine getan haben, sondern in einer Variablen. Und diese Variable können wir benennen, wie wir wollen. Also geben wir doch am besten einen vernünftigen Namen, der ungefähr beschreibt, was in ihr gespeichert ist, nämlich zum Beispiel Basis. Üblicherweise schreibt man Variablen klein, das kann man auch anders machen, aber es ist eine weit verbreitete Konvention, die ich hier deshalb auch genauso angewandt habe. Dann wollen wir den Benutzer einen zweiten Wert eingeben lassen, was wieder über einen Lesebefehl erfolgen soll. Dieses Mal wollen wir natürlich den Wert des Exponenten eingeben lassen und speichern. Das ist also der nächste Schritt, den wir hier durchführen. Jetzt wollen wir noch eine variable Ergebnis haben, der wir einen initialen Wert zuweisen, nämlich den Wert 1. Dafür haben wir hier diese Anweisung, setze Ergebnis auf 1. Wie machen wir das in JavaScript? Dafür gibt es die besondere Anweisung Let. Mit ihr sagen wir zunächst einmal, es sei, also dass wir eine neue Variable brauchen. Variablen müssen immer deklariert werden. Dazu ruft man gewissermaßen in die Welt hinaus, ich hätte gerne eine Variable. Und das sagt man mit dem Wörtchen let. Dahinter gibt man der neuen Variablen einen Namen, in diesem Fall Ergebnis, unter dem wir diese Variable zukünftig ansprechen können. Würden wir die Variable nur deklarieren wollen, würden wir hinter den Variablen einfach, Namen einfach ein Semikolon machen. Wir wollen aber eine Vorbelegung dieser Variablen vornehmen, eine Initialisierung. Dazu geben wir der neuen Variablen sofort einen initialen Wert, hier den Wert 1, wie wir uns das ja für das Ablaufdiagramm schon überlegt hatten. Nun müssen wir als nächstes überprüfen, ob der Exponent den Wert 0 hat. Wenn das der Fall ist, wollen wir einfach 1 ausgeben, weil ja irgendwas hoch 0 immer gleich 1 ist. Dafür benötigen wir hier diese Abfrage. Wie eine solche aussieht, hatten wir im letzten Video schon gesehen. Wir sagen einfach, if Exponent gleich 0 und fast so können wir das hinschreiben. Ganz genau so kann es leider nicht aussehen, da fehlt noch ein bisschen Syntax, da fehlen noch diese Klammern und noch ein paar andere Dinge, aber das kriegen wir später. Hier ist das alles noch ein kleines bisschen vereinfacht. Genauso vereinfacht ist im Moment noch das Schreiben. Genau wie das Lesen mit Read, vereinfache ich hier das Schreiben mit Write. Auch darüber müssen wir gleich noch einen kleinen Moment nachdenken. Auch das wird nicht ganz so trivial sein, wie wir das hier gerade machen. Es wird einfach bleiben, aber ein bisschen komisch aussehen, weil wir dieses Programm nämlich in HTML einbetten werden. Es wird also Bestandteil einer HTML-Seite werden. Und da müssen wir dann auf dieser HTML-Seite etwas schreiben. Aber dazu kommen wir später noch. Wenn hingegen die Antwort auf die Frage, ob der Exponent gleich 0 gewesen ist, nein gewesen ist, müssen wir unsere Schleife betreten sollen jetzt also Ergebnis auf Ergebnis mal Basis setzen. Wie das geht, hatten wir auch schon im letzten Video gesehen. Da können wir einfach sagen, Ergebnis gleich Basis mal Ergebnis. Das ist genau die kurze Schreibweise für das, was wir da eben noch stand. Basis mal Ergebnis soll also gerechnet werden, also der derzeitige Wert von Basis, der wird sich bei uns im Programm auch nicht verändern, wird multipliziert mit dem derzeitigen Wert von Ergebnis der wird sich in jeder Runde verändern und das Resultat dieser Multiplikation wird wieder in Ergebnis gespeichert. Das ist genau der Grund, warum sich der Wert von Ergebnis in jeder Runde ändert. Wir multiplizieren ihn ja jedes Mal mit Basis, denn sonst kämen wir nie zu dem Resultat. Wenn wir beispielsweise 5 hoch 4 rechnen wollten, sollen ja nacheinander die Werte 5, 25, 125 und 625 in Ergebnis stehen. Gleichzeitig haben wir gesagt, dass wir im nächsten Schritt den Exponenten um 1 reduzieren. Auch das machen wir mit einer solchen Kurzanweisung, wie wir das eben gesehen haben. Wir können einfach sagen, Exponent gleich Exponent minus 1. Das vermindert also den Exponenten um 1. Jetzt müssen wir in jeder Runde überprüfen, ob der Exponent noch größer als 0 ist. Und weil wir hier jetzt eine Schleife haben, sage ich an dieser Stelle nicht IF Exponent größer 0, sondern WHILE Exponent größer 0. WHILE, solange, damit bauen wir hier jetzt eine Schleife. Wie das genau funktioniert, werden wir gleich noch sehen. Das ist ja auch noch kein richtiges JavaScript, genau wie das Ablaufdiagramm ja noch kein richtiges Registermaschinenprogramm war, nachdem wir es so halb übersetzt hatten. Denn auch dieses müssen wir natürlich noch linearisieren, also irgendwie als Text aufschreiben. Das müssen wir gleich noch hinbekommen. Wenn wir dann aber damit durch sind, wenn der Exponent irgendwann nicht mehr größer als 0 ist, wollen wir das Ergebnis ausgeben, wie wird Ausgeben wissen wir schon, nämlich mit Write. Und was geben wir aus? Das Ergebnis, also den Inhalt der Variablen Ergebnis, in der nun für das Beispiel 5 hoch 4 entsprechend der Wert 625 steht. Jetzt müssen wir da hinten das noch ein kleines bisschen umbiegen, weil wir nämlich hier im JavaScript-Programm nicht mehrere Enden eines Programms haben. Wir werden gleich die Anweisungen alle hintereinander stehen haben und biegen das Ende dieses Seitenasts im Grunde genommen so um, dass nach dem Write 1 das Programm einfach endet. Es gibt keinen Haltbefehl in JavaScript, sondern das Programm endet einfach, wenn keine weitere Anweisung mehr folgt. Das beendet dann gewissermaßen vollautomatisch das Programm. Jetzt müssen wir das wieder hintereinander schreiben. Ich nehme noch einmal diese Formulierung, wie wir sie gerade im Ablaufdiagramm gesehen haben, nur jetzt untereinander geschrieben. Jetzt formuliere ich dies im nächsten Schritt mit den Befehlen, die wir gerade gesehen haben, um in etwas, das ich als fast schon JavaScript bezeichnen möchte. Hier sehen wir nun genau die Befehle, die ich eben in das Diagramm eingetragen habe. Read Basis, Read Exponent, Let Ergebnis gleich 1, If Exponent gleich 0, Write 1 und so weiter. Das ist noch kein richtiges JavaScript. Als nächstes müssen wir das jetzt von der rechten Seite noch einmal links notieren und nun Schritt für Schritt in JavaScript übersetzen. Wie machen wir das? Readbasis lautet die erste Zeile. Was machen wir mit der? Bei der Registermaschine haben wir von einem Eingabeband gelesen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Der, der Benutzer, der die Webseite betrachtet, in die unser JavaScript-Programm eingebettet ist, sitzt vor einem Computer. Er wird vor einer Tastatur sitzen und dort möchte er nun den Wert für die Basis eingeben. Dass er genau das nun tun kann, müssen wir ihm irgendwie mitteilen. Wir fragen ihn also, was möchtest du denn gerne als Wert für die Basis eingeben? Und das machen wir mit dem Befehl, den wir hier rechts von dem Gleichheitszeichen sehen. Prompt, Klammer auf, Anführungszeichen, einfaches Anführungszeichen, Basis, Doppelpunkt, Leerzeichen, einfaches Anführungszeichen, Komma. Dahinter nochmal zwei einfache Anführungszeichen, zwischen denen nichts steht, nicht einmal ein Leerzeichen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber was macht das? Wir werden das gleich noch richtig durchspielen, aber hier schon einmal die Beschreibung dessen, was da passieren wird. Da wird dann gleich ein kleines Fensterchen, ein Pop-up aufgehen, in dem steht Basis, Doppelpunkt. Damit teilen wir dem Benutzer mit, was er dort eingeben soll, nämlich die Basis für die Potenzierung. Wenn wir da nichts hinschreiben würden, wüsste der Benutzer gar nicht, was wir von ihm erwarten. Er wüsste gar nicht, ob er dort nun den Exponenten oder sonst was eingeben soll, vielleicht seinen Namen. Wir sollten da also einen Hinweis geben, was hier eingegeben werden kann. Wir könnten da auch ausführliche Informationen hinschreiben. Lieber Benutzer, gib bitte einen Wert für die Basis ein. Wir lassen hier der Einfachheit halber die ganze Höflichkeit weg und machen das ganz kurz und knapp. So steht dann also in diesem kleinen Dialog, der da aufpoppt, einfach Basis. Wir werden uns das später, wie gesagt, noch angucken. Hier möchte ich das erst einmal nur abstrakt beschreiben. Dahinter stehen diese zwei einfachen Anführungszeichen. Das sind zwar einfache Anführungszeichen, nicht ein doppeltes Anführungszeichen. Und es sind vor allem die geraden Anführungszeichen. Das ist wieder ganz wichtig, wie schon in HTML, wo wir immer die doppelten Anführungszeichen, aber auch in der geraden Variante verwendet haben. Wir dürfen niemals typografische Anführungszeichen verwenden. Zwischen diesen beiden einfachen Anführungszeichen oder auch Hochkommata, wie man sie nennt, steht nichts. Auf diese Weise legen wir fest, dass in dem Eingabefeld, das der Benutzer in diesem Pop-up angezeigt wird, erst einmal nichts steht. Wir könnten hier auch eine Vorbelegung des Eingabefelds vornehmen, aber das sehen wir uns später an. Dieser Befehl prompt sorgt also dafür, dass dieses kleine Fensterchen aufpoppt. Dann kann der Benutzer eine Eingabe vornehmen. In gewissem Sinn entspricht das also dem Eingabeband der Registermaschine bzw. einer Zelle auf diesem Eingabeband. Und ähnlich wie dort müssen wir uns auch hier wieder die Eingabe des Benutzers merken, sonst ist sie unwiederbringlich verloren. Der Benutzer gibt dann also eine Zahl ein und drückt auf die Eingabetaste oder Return-Taste. Jetzt müssen wir schauen, was mit dieser Eingabe passiert. Und da sehen wir, dass dieser Wert einfach in der Variablen gespeichert wird, die links von dem Gleichheitszeichen steht. Das Gleichheitszeichen sagt, der Wert, den du da rechts auf der Seite bekommst, speicherst du bitte in der Variablen, die links steht. In diesem Fall also der Variablen Basis. Und weil wir gerade mit unserem Programm erst anfangen, gibt es die Variable Basis noch gar nicht. Und deshalb müssen wir davor noch das Wörtchen let schreiben. Das sagt, hier ist eine neue Variable. Wir deklarieren diese Variable, so nennt man das. Anders als bei den Registern der Registermaschine, die alle immer schon existiert haben, ist das bei den Variablen anders. Die Welt ist öd und leer und es gibt nichts, keine Variablen oder sonst was. Diese Welt müssen wir erst einmal bevölkern, wir müssen also sagen, es werde Licht, beziehungsweise in unserem Fall, es werde Basis, LED-Basis. Damit existiert Basis, eine Variable, in der etwas gespeichert werden kann. Das müssen wir mit jeder Variablen machen. Jede Variable muss einmal und genau einmal deklariert werden. Wir dürfen sie nicht öfter deklarieren, auch das ist ein Fehler. Also wir müssen jede Variable deklarieren, aber wir dürfen das für jede Variable nur einmal tun. Wir erklären mit dieser ersten Zeile also, dass eine Variable Basis existieren soll und woher sie ihren initialen Wert bekommen soll. Initialisierungen hatten wir auch bei der Registermaschine schon gesehen und dass diese auf zwei Weisen erfolgen können, vom Eingabeband oder durch Speicherung eines festen Werts. Hier initialisieren wir die Variable also aus der Eingabe heraus mit dem vom Benutzer eingegebenen Wert. Drückt der Benutzer also eine 5 auf seiner Tastatur und dann die Return-Taste, steht nun in der Variablen Basis der Wert 5. Das Klang jetzt ein bisschen komplizierter, als es tatsächlich ist. Und wenn wir das Prinzip einmal verstanden haben, wenden wir es doch gleich noch einmal an, indem wir den Exponenten einlesen. Das funktioniert auf genau die gleiche Weise. Wir wollen den Benutzer wieder bitten, etwas einzugeben. Wir geben wieder einen Hinweis, was er denn bitte eingeben möge. Nichts ein Namen, sondern einen Wert für den Exponenten. Wieder belegen wir das Eingabefeld mit nichts vor. Er kann wieder eine Zahl eingeben, zum Beispiel die 4. Dann drückt er die Eingabetaste und der Wert wird dann, wie wir gerade gelernt haben, in der hier soeben frisch deklarierten Variablen Exponent gespeichert. Jetzt brauchen wir als nächstes diese Variable Ergebnis, die mit dem Wert 1 belegt werden soll. Ich hatte schon gesagt, dass das da links fast schon JavaScript ist, aber nicht, noch nicht ganz. Und hier sehen wir, dass nur eines fehlt, das Semikolon am Ende dieser Zeile. Damit haben wir auch diese Anweisung schon erledigt. Beachtet bitte, dass am Ende jeder Zeile ein Semikolon steht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist und eine davon werden wir gleich sehen. Nun müssen wir abfragen, ob der Exponent, also der soeben vom Benutzer eingegebene Wert, gleich 0 ist. Wie wir das machen, haben wir schon im letzten Video gesehen. Wir müssen nämlich diese runden Klammern um die Bedingungen einfügen. Das Wörtchen if bleibt stehen. Danach kommt die Bedingung Exponent gleich gleich 0. Wichtig hier, wie im letzten Video angesprochen, das doppelte Gleichheitszeichen, weil ja die Variable Exponent hier keinen neuen Wert erhalten soll. Es wäre ja blöde, wenn wir Exponent hier auf 0 setzen würden, denn dann würde der Benutzer ja immer irgendetwas hoch 0 rechnen, obwohl er das gar nicht möchte. Die Variable Exponent muss natürlich ihren Wert behalten. Die Zeile oben, let Ergebnis gleich 1, besagt ja, dass die Variable Ergebnis den Wert 1 zugewiesen bekommt. Exponent soll hier aber nicht den Wert 0 zugewiesen bekommen, sondern Exponent soll daraufhin überprüft werden, ob es gleich 0 ist. Und das, wie gesagt, macht man mit dem doppelten Gleichheitszeichen. Hinter der Bedingung folgt dann eine öffnende, geschweifte Klammer. Damit beginnen wir einen Block von Anweisungen, die ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist. Da haben wir links geschrieben, write1. Wir wollen also einfach das Ergebnis 1 ausgeben. Ich hatte schon angedeutet, dass das ganz so einfach nicht geht. Wir müssen immer sagen, document.write, Klammer auf, dann das, was wir ausgeben wollen, in unserem Fall also die Zahl 1 und dann die Klammer zu und am Ende natürlich wie immer das Semikolon. Document.write bedeutet, dass in das HTML-Dokument, in dem wir dieses JavaScript-Programm ausführen werden, denn wir werden dieses Programm in ein HTML-Dokument einbetten, die Ausgabe geschrieben werden soll. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zur Ausgabe, die wir uns später noch anschauen werden. Meist benötigen wir aber diese Anweisung document.write. Dahinter muss dann in den Klammern stehen, was wir in das Dokument schreiben sollen. Und weil das in ein HTML-Dokument geschrieben wird, ist das so noch nicht korrekt. Ihr könnt ja mal überlegen, wo hier der Fehler liegt. Ich werde da gleich noch darauf zurückkommen. Dann kommt die schließende geschweifte Klammer, die den Block von Anweisungen beendet, der ausgeführt werden soll, wenn die Bedingung hinter dem f erfüllt ist. Hier besteht der Block nur aus einer einzelnen Anweisung, aber meist wenn wir hier mehrere Anweisungen stehen haben. Nun schließt sich der Sonstfall an. Was soll passieren, wenn die Bedingung nicht erfüllt war? Das wird jetzt tatsächlich ein kleines bisschen mehr sein. Auch das schreiben wir wieder in einen Block, der von geschweiften Klammern umgeben ist. Dann sollen mehrere Anweisungen ausgeführt werden. Ich hatte links ganz heimlich, still und leise ein Do eingefügt, ohne es zu erläutern. Damit kennzeichnen wir den Anfang der Schleife. Wir hatten ja vorhin im Ablaufdiagramm gesehen, dass wir irgendwohin gewissermaßen zurückspringen müssen. So richtig springen tun wir hier nicht, sondern haben hier ein Schleifenkonstrukt, ein Ablaufkonstrukt, dessen Anfang wir irgendwie kennzeichnen müssen. Das machen wir mit diesem Do, das einen weiteren Block einleitet mit den Anweisungen, die sich innerhalb der Schleife befinden. Das sind genau diese beiden, Ergebnis gleich Ergebnis mal Basis und Exponent gleich Exponent minus 1. Die können wir fast wörtlich abschreiben und müssen lediglich das Semikolon am Ende der Zeilen ergänzen. Nun müssen wir noch sagen, wie lange diese Schleife ausgeführt werden soll. Dafür benötigen wir das Gegenstück zu dem do und das heißt while. Damit legen wir nun fest, dass alle Anweisungen innerhalb dieses Blocks zwischen do und while so lange ausgeführt werden, wie der Exponent größer als 0 ist. Auch da gehört die Bedingung wieder in runde Klammern und ein Semikolon an das Ende der Zeile und damit sind wir mit der Berechnung fertig. Zu guter Letzt müssen wir noch das Ergebnis ausgeben. Wie das geht, wissen wir im Prinzip schon. Document write ist der Befehl, den wir hier brauchen. Den können wir also jetzt hier hinschreiben und können mit Document write Ergebnis nun unser Ergebnis ausgeben. Was noch fehlt, ist die schließende geschweifte Klammer, die zu dem Else gehört. An der Einrückung sehen wir immer sehr schnell, dass da noch etwas fehlt. Hinter dem Else ging eine geschweifte Klammer auf, dann ging hinter dem Do eine auf, die wir vor dem While geschlossen haben, aber die von dem Else haben wir noch nicht geschlossen. Das müssen wir jetzt noch machen. Ich hatte vorhin gesagt, dass es einzelne Stellen gibt, an denen wir kein Semikolon am Zeilenende stehen haben. Und zwar seht ihr das hier immer dort, wo hinten eine geschweifte Klammer steht. Ihr seht auch, dass ich die öffnende geschweifte Klammer immer an das Ende der Zeile mache, die den Block einleitet. Ganz ähnlich wie ich das bei CSS gemacht habe. Hinter dem if und der dazugehörigen Bedingung kommt in derselben Zeile die öffnende Klammer. Die entsprechende schließende Klammer steht immer alleine in einer Zeile und ist so weit eingerückt wie das if bzw. generell die Anweisung, zu der sie gehört. Alle Anweisungen innerhalb des Blocks sind etwas weiter eingerückt, so dass man durch diese Einrückung die Struktur recht gut erkennt. Wo beginnt eine Schleife, wo endet eine Schleife und so weiter. Kein Semikolon darf stehen zwischen der Bedingung sowohl bei if wie bei while und der öffnenden geschweiften Klammer. Ebenso sollte kein Semikolon hinter der öffnenden geschweiften Klammer stehen und auch hinter der schließenden geschweiften Klammer vor dem else und vor dem while darf kein Semikolon stehen. Dieses Programm ist tatsächlich noch nicht ganz vollständig, aber das wollen wir jetzt einmal ausprobieren. Dazu gucken wir uns zunächst an, was das Programm macht und schauen dann, was wir noch machen müssen, damit wir ein richtig korrektes JavaScript-Programm haben, das in einer HTML-Seite eingebettet läuft. Ich habe mir in meinen Ordner hier schon einmal wieder eine Vorlagedatei hineingelegt, die übliche, wie wir sie schon kennen, und benenne die jetzt kurzerhand einmal um in Potenzieren, denn das ist das, was wir jetzt hier drin machen wollen in dieser Datei. Also laden wir diese html-Datei nun in unseren Editor, bearbeiten sie, benennen sie potenzieren. Ich möchte da auch gerne das entsprechend als Überschrift stehen haben darüber. So, und damit haben wir uns sozusagen unsere Datei fertig. Naja, natürlich noch nicht ganz. Jetzt müssen wir natürlich noch anfangen, da auch tatsächlich etwas hineinzuschreiben. Machen wir zunächst mal unsere P-Tags hier weg, die brauchen wir nicht. Was wir jetzt aber brauchen, ist, dass wir eben ein Programm hier hineinschreiben. Und dazu müssen wir als allererstes wieder ein kleines bisschen HTML lernen, ein neues Tag lernen wir jetzt kennen. Und dieses Tag heißt Script. Schreibt sich so. Das Gegenstück dazu ist natürlich das schließende Script-Tag. Und dazwischen schreiben wir jetzt unser JavaScript-Programm. So funktioniert das also. Das heißt, wir nehmen jetzt unser JavaScript-Programm, das wir eben schon geschrieben haben, von der Folie her, und nehmen das, kopieren das kurzerhand hier hinein. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, damit ihr mich nicht beim Tippen zugucken müsst. So, da haben wir das Programm jetzt also hier in unser HTML eingebettet. Und das ist eben der Weg, wie man das üblicherweise macht. Das heißt, wir schreiben das unser JavaScript-Programm in eine HTML-Seite hinein und zwar innerhalb von Script-Tags. Das ist kein HTML, was hier steht. Wenn wir hier keine Script-Tags stehen hätten, dann wäre das ja einfacher Text, der da stünde und nicht mal korrektes HTML, weil wir keine P-Text drumherum gemacht haben. Und das heißt eben, das wäre überhaupt nicht sinnvoll hier anzuzeigen. Was wir jetzt aber haben, dadurch, dass hier die Scripttext drumherum sind, das weist den Browser an, dass das hier eben auszuführender Programmcode ist. Und der Browser kann JavaScript ausführen, dafür ist er ausgelegt. Und dann können wir dieses Programm jetzt einmal ausprobieren, ganz kurz nochmal zur Struktur. Also am Head haben wir nichts geändert, also den Titel natürlich, aber sonst nichts. Und in den Body fügen wir unser Script ein. Das werden wir meistens so tun. Manchmal werden wir auch hier oben im Head JavaScript Programmcode haben. Aber das kriegen wir später noch hin. Im Moment schreiben wir JavaScript-Code erstmal nur in den Body hinein. Und da probieren wir jetzt mal aus, was da passiert. Ich speichere die Datei einmal und dann kann ich sie hier drüben laden. Und jetzt sehen wir, dass genau das passiert, was ich vorhin gesagt habe. Zum einen sehen wir natürlich den Titel, potenzieren, klar. Die Überschrift H1, potenzieren, steht auch hier. Und wir sehen halt hier, dass dieser kleine Dialog aufgepoppt ist. Und da steht eben das Wörtchen Basis. Das ist eben genau das, was wir hier geschrieben haben. Und da können wir jetzt eben zum Beispiel die 5 eingeben. Dann sagen wir okay Und dann kommt hier Exponent. Das ist genau das, was wir hier geschrieben haben. Das ist also unsere zweite Prompt-Anweisung. Das heißt, diese Prompt-Anweisung erzeugt dieses Fensterchen, was wir hier sehen. Und hier können wir jetzt eben zum Beispiel eine 4 eingeben. Hier gibt es immer diese Warnung, die kommt vom Browser. Einfach, weil die verhindern wollen, dass man hier mit sozusagen den Benutzer zu spammt. Deshalb, wir hindern den Browser jetzt natürlich nicht daran, weil wir wissen, was wir hier tun. Das ist ja unsere eigene Webseite, die wir gerade selber geschrieben haben. Aber das soll uns an der Stelle jetzt nicht weiter irritieren. So, ich klicke wieder auf OK. Und was sollte dann passieren? Naja, dann sollten jetzt die weiteren Anweisungen, die hier kommen, einfach abschnurren. Das heißt, die Variable Ergebnis wird deklariert. Dann findet diese Überprüfung statt. Da ist ja klar, wir haben 4 als Exponent eingegeben. Das heißt, wir würden nicht in diesen Ast hier hineinlaufen, sondern wir würden in diesen Ast hineinlaufen. Und das hatten wir uns ja schon überlegt, was hier passiert. Hier wird jetzt eben die 5 viermal hintereinander mit sich selber multipliziert und der Exponent wurde heruntergezählt, sodass also in der variablen Ergebnis anschließend 625 steht und in der variablen Exponent 0 steht. Und dann verlassen wir eben die Schleife hier und dann wird das Ergebnis ausgegeben. Das heißt, 625 sollte gleich in diesem Dokument erscheinen. Probieren wir mal aus und das klappt auch tatsächlich. So weit, so gut möchte man denken, tatsächlich aber nicht. Jetzt machen wir nämlich mal folgendes. Wir gehen jetzt einmal in den Inspektor, den wir über das Extras-Menü erreichen vom Firefox. Und dann können wir jetzt hier hineingucken und hier unten sehen wir jetzt unsere Webseite, wie sie eben jetzt tatsächlich generiert worden ist. Und Da sehen wir eben hier den Body, dann sehen wir Potenzieren und dann kommt da das Script. Das steht da, das können wir noch aufklappen, das, da steht der ganze Code drin, den wir geschrieben haben. Und dann sehen wir, dass unterhalb des Scripts gewissermaßen, oder gewiss, das ist ja hier auch ausgegraut, gewissermaßen Anstelle dieses Scripts ist eben jetzt hier die Zahl 625 hineingeschrieben worden. Das heißt, also was das Document Write macht, ist eben, es setzt in das Dokument hinein einfach eben unsere Ausgabe, die wir getätigt haben. Da haben wir jetzt allerdings ein kleines Problem. Denn hier steht jetzt einfach eine 625 so nackt im Body herum. Das ist überhaupt kein gültiges HTML, was wir hier produziert haben. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wenn wir in den Body etwas hineinschreiben, dass wir gültiges HTML da, dort produzieren. Und das bedeutet, wir können nicht einfach hier eine 1 oder eine 625, also der Wert von Ergebnis ist ja 625 in diesem Beispiel gewesen, irgendeinen Zahlenwert hineingeben oder auch einen Text dort hineinschreiben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass da rundherum gültiger HTML-Code steht. Und das erreichen wir wie? Na, eine Möglichkeit besteht darin, dass wir eben tatsächlich, und jetzt kommt das, wo ich eben sagte, dass wir eigentlich eben hier kein HTML-Code drin schreiben. Wir schreiben nicht direkt HTML-Code hier rein, aber wir können innerhalb einer JavaScript-Anweisung mit DocumentWrite wissen wir ja schon, dass wir Text in ein Dokument hineinschreiben können. Dann machen wir das doch einfach mal. Und was wollen wir jetzt dort hineinschreiben? Wir wollen dort einfach ein p-tag hineinschreiben. Und dann machen wir da ein Semikolon und dann kopieren wir diese Zeile kurzerhand. Und schreiben Sie hier ans Ende noch einmal, nur hier natürlich mit einem schließenden P-Tag. Wir speichern das, wir laden die Seite hier drüben neu und jetzt gebe ich zum Beispiel mal 5 und 0 ein. Dann landen wir hier in dem ersten Ast, das heißt jetzt sollte 1 ausgegeben werden hoffentlich, passiert auch. Und hier gucken wir uns wieder unser Dokument an und wir sehen, dass hier jetzt die 1 in p PTEX drin steht. Und jetzt haben wir gültiges HTML produziert. Hätte ich die 4 eingegeben, würde jetzt die 625 zwischen PTEX stehen. Das heißt, wir haben jetzt gültigen HTML-Code produziert. So weit, also so gut. Das funktioniert jetzt. Das ist jetzt korrekt. Die erste Variante war eine nicht korrekte Variante. Hier sehen wir jetzt die korrekte Variante, wie es tatsächlich eben geht. Was wir jetzt noch machen können, ist natürlich, dass wir das ein bisschen hübscher machen. Hier steht jetzt potenzieren und 1. Wir möchten aber vielleicht ja auch noch dem Benutzer anzeigen, was hat er denn da eigentlich gerade gerechnet? Und dafür könnten wir hier natürlich hineinschreiben, was der Benutzer denn gerade berechnet hat. Wir könnten das in eine separate Document-Write-Anweisung äh, hineinschreiben. Wir können das aber auch kurzerhand hier hinten anhängen, indem wir jetzt an das P-Tag hinten dran schreiben. Naja, wir wollen gerne da hinschreiben, Basishochexponent. Dann schreiben wir das doch mal da hinein. Dann schreiben wir jetzt hier hinein, Basis. Wie kriegen wir hoch? Wieder ein neues HTML-Tag, das wir kennenlernen. Oh, Sub heißt es. Das ist Superscript. Das heißt, hochgestellte Schrift soll jetzt folgen. Exponent. Und schließendes Sub-Tag, um das Hochgestellte wieder zu beenden. Und dann ein Gleichheitszeichen dahinter. So, was steht dann da, wenn wir das hier drüben neu laden? Wir rechnen wieder 5 hoch 4, weil es ein bisschen schöner ist. Ja, dann steht da Basishochexponent gleich 625. Warum? Naja, weil wir das natürlich genauso hier hineingeschrieben haben. Viel schöner, ich mache mal den Inspektor hier zu. den brauchen wir nicht mehr. Wir wissen jetzt, dass wir gültiges HTML erzeugen. Viel schöner wäre natürlich, wenn wir hier tatsächlich anzeigen würden, was den, der Benutzer tatsächlich auch eingegeben hat. Also wenn wir hier anzeigen würden, 5 hoch 4 ist gleich 625. Das wissen wir aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, als wir diese Datei schreiben. Aber in dem Moment, wo diese Anweisung ausgeführt wird, wissen wir natürlich, was es ist. Und das heißt, wir wollen hier nicht das Wort Basis, die Zeichenfolge BASIS ausgeben, sondern was wir wollen ist, dass wir die Variable Basis ausgeben. Und das machen wir, indem wir sie außerhalb von Anführungszeichen hier hinschreiben und den Exponenten genauso aber das funktioniert so auch nicht, weil hierzwischen, das kann man nicht einfach hintereinander schreiben, hierzwischen muss man jetzt sagen, dass das aneinander gehängt werden soll. Und zum Aneinanderhängen verwendet man das Pluszeichen. Das heißt, das Pluszeichen hängt jetzt alles das, was hier steht, hintereinander. Also das P. Dahinter die Basis, dahinter das Sub, dahinter den Exponent, dahinter das Sub und dahinter das Gleichheitszeichen. Das Sub und das Gleichheitszeichen stehen zusammen. Und hier wird eben jetzt nicht das Wortbasis hingeschrieben, sondern hier wird jetzt der Wert der variablen Basis genommen, weil das eben nicht innerhalb von Anführungszeichen steht. Wenn wir also das Ganze jetzt noch einmal durchführen, 5 und 4, dann sehen wir, jetzt steht da 5 hoch 4 ist 625. Und das ist genau das Ziel, was wir erreichen wollten. Also, ganz wichtig... Wir müssen gültiges HTML erzeugen. Das erreichen wir da durch diese beiden Anweisungen, die wir jetzt hier nachträglich eingefügt haben. Und wir können eben hier Drin in dieses Document Write eben wieder selber HTML-Code schreiben. Und den wiederum können wir mischen mit Werten, die aus unserem Programm herkommen, sodass wir also da nicht nur einfach einen statischen Text hineinschreiben können, sondern tatsächlich das hineinschreiben können, was der Benutzer eingegeben hat. Was natürlich viel schöner ist. Wenn der Benutzer zum Beispiel seinen Namen eingibt an irgendeiner Stelle, wenn wir ihn nach dem Namen fragen, können wir ihn anschließend mit dem Namen begrüßen. Das werden wir auch noch sehen, wie man sowas macht. Wäre ja doof, wenn wir nur sagen würden, Hallo Name, sondern dann wollen wir ihn ja vielleicht mit Hallo Harald zum Beispiel begrüßen. Was wir jetzt also gegenüber dem Zustand, den wir vorhin auf den Folien gesehen haben, geändert haben, ist, dass wir hier oben noch diese eine Einweisung eingefügt haben mit dem Document.Write und dieser Mischung von HTML-Code und Variablenwerten und am Ende noch dieses schließende P-Tag, das wir einfügen mussten, damit wir gültigen HTML-Code haben. Damit haben wir das Beispiel des Potenzierens in JavaScript durch. Tatsächlich hätten wir uns die Arbeit gar nicht so kompliziert machen müssen, weil man in JavaScript viel einfacher potenzieren kann. Aber ich wollte gerne, das gerne an dem Beispiel zeigen, das wir uns bei der Registermaschine angesehen haben. Deshalb wollte ich uns dies als erstes Programmbeispiel vornehmen. Wir werden in den folgenden Videos noch viele weitere Beispiele sehen, mit denen wir uns mehr und mehr in JavaScript einarbeiten und kennenlernen, was es mit Variablen auf sich hat, kennenlernen, was es mit den Ablaufstrukturen auf sich hat und auch diese ganzen Möglichkeiten für Eingabe und Ausgabe kennenlernen werden. Die werden wir im Laufe der Zeit immer weiter verfeinern, bis wir dann in einigen Wochen so weit sind, dass wir einen Webshop komplett erstellen können. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wir werden damit noch einige Wochen verbringen und es wird noch ganz viele Videos dazu geben. Wichtig ist es, hier dran zu bleiben und die Dinge so gut wie möglich zu verstehen. Denn alles, was wir in den kommenden Wochen machen werden, baut auf diesen Grundlagen auf. Ohne die verstanden zu haben, wird es von Video zu Video schwieriger, hier am Ball zu bleiben. Nutzt die Übungsaufgaben, die wir euch zur Verfügung stellen. Spielt auch einfach mit den Beispielen herum, die ich in den Videos zeige und probiert einfach einmal selber Dinge aus. Je mehr ihr praktisch ausprobiert, umso besser werdet ihr all dies verstehen. Für den Augenblick soll es das dann mal wieder gewesen sein und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.